haben wir ja die Weizenkörner. Schön fest und Knackhart. Wir arbeiten hauptsächlich mit Weizen. Mensch, lernt ihr heute viel? Ne? <lacht> Also wir sind eigentlich ein Betrieb, der sieben äh, Tage die Woche 24 Stunden arbeitet, weil wir ja auch eigentlich jeden Tag frische Brötchen haben wollen. Wir arbeiten hauptsächlich mit äh, Weizen, Vollkorn, Dinkelvollkorn und auch Roggenvollkorn, haben aber dann alle Variationen von Ausmahlgraden, ja, was man dann Auszugsmehl nimmt, wie ihr ja schon erfahren habt in der Mühle. Wir backen Brote, die teilweise Vollkorn haben, und eben teilweise aus Auszugsmehl bestehen, weil der Anteil an Ballaststoffen, die wir über das Vollkorn haben, zur Verdauung ausreicht. Dann können wir nämlich hier in der Kühlzelle sehen, da sind die nämlich schon vorbereitet, was so das Kleingebäck ist. Das sind keine Vollkornprodukte, das ist mit Dinkelmehl gemacht, mit 630er Dinkelmehl. Hier haben wir 1050er ähm, Weizenmehl, hier haben wir ein Dinkel-Vollkornmehl, Jetzt sieht man auch gleich den Unterschied, ne? der kornige Anteil, ja ein Dinkel-Vollkorn-Croissant vegan ist für die Spezialisten und äh, so ein, ein, ein Weizen 550er ist das normale französische Croissant. Ne? Also hier hast du so, so eine kleine Auswahl von den unterschiedlichen Broten, die wir, oder die wir heute so herstellen werden. Wir haben eine Teigvorbereitung, wo du letztendlich dann die ganzen Kleinteile, Dinkelchabatta zum Beispiel, da steht dann drauf, wie viel verraten wir natürlich nicht. Ne? Ist ja klar. <lacht> Aber da werden die kleinen Teile einfach schon abgewogen. Ja? Das heißt, nachher wird entsprechend ähm, beim dinkel natürlich Olivenöl, äh, nochmal mehr Mehl, mehr Wasser dazu getan. Es wird äh, in Kneter rund geknetet und dann auf ähm, Tisch weiterverarbeitet. Und so wird jedes kleine Teil, jeder kleine Teig hier vorher schon abgewogen, damit die Bäcker, wenn sie abends kommen, einfach mit Mehl und Wasser und Roggensauer oder Dinkelsauer oder Weizensauer dementsprechend weiterarbeiten können. Also hier müssen wir einfach noch ein bisschen warten, weil ähm, ihr seht unsere Vielzahl von Maschinen. Da haben wir nämlich gar keine. Es gibt eine Brezelschlingmaschine. Ich glaube, die kann irgendwie 500 bis 800 Brezeln oder vielleicht auch 2000 in der Stunde herstellen. Das bedeutet aber auch, dass letztendlich die Maschinen immer die gleiche Konsistenz an Teig verarbeiten. Damit der Teig die gleiche Konsistenz hat, muss er in irgendeiner Art mit Emulgatoren behandelt werden, weil die Getreide sind unterschiedlich, die Temperaturen sind unterschiedlich, von dem her verhält sich der Teig auch unterschiedlich. Das können die Bäcker, äh, fühlen das, bzw. sehen das, wie der Teig Poren schlägt. Ähm, bei uns äh, ist das äh, Bestandteil des ersten Ausbildungsjahres, dass man lernt, äh, wie man eine Brezel schwingt. Wir haben keine Aromastoffe, wir haben keine Emulgatoren, keine Stabilisatoren und tun wirklich nur rein, was reingehört. Wasser, Salz, Mehl, Saaten, ein paar Gewürze, fertig. Also auf dem Tisch zum Beispiel haben wir jetzt gerade unser Scheunenbrot. Unser Scheunenbrot besteht aus Roggen und aus Dinkel, mit dem Dinkel-Sauer. Wir arbeiten natürlich mit Natursauerteigen. Ein Natursauerteig ist letztendlich fermentiertes Mehl, nichts anderes. Das heißt, dass man Mehl und Wasser Zeit gibt, um je nach Temperatur vom Mehl Essigsäure- oder Milchsäurebakterien anzuregen und darüber dieser Fermentierung, also dieser Säuerungsprozess stattfindet. Und der Sauerteig ist der Grundstoff, der letztendlich den Biobroten das Aroma gibt. Also gibt man dem Brot seine Zeit, umso besser wird das Aroma. unserem Lehrling, wie das richtig geht mit dem Fetten. Vor allen Dingen nicht zu viel. Ja, das habe ich äh, gerade gezeigt. Genau. Ja. Auch dafür gibt es eigentlich eine Maschine. Das kann man auch sprühen. Ich glaube, in ganz Deutschland gibt es noch ähm, 12.000 Bäcker, wenn nicht gar die Zahl jetzt schon unter die 10 gerutscht ist. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, das Konzept, das man früher hatte, es gibt einen Bäckermeister, der in der Nacht bäckt, mit einem Gesellen und einem Lehrling zusammen vielleicht. Und die haben dann zwei, drei Filialen und davon können alle leben. Dieses Konzept ist heutzutage nicht mehr möglich. Also die Kunden wollen eine Vielfalt haben und diese Vielfalt kannst du in einer kleinen Backstube, in der Handarbeit, in einer Nacht nicht herstellen. Deshalb haben viele Bäcker dann auf Fertigmehlmischungen zurückgegriffen. Da kommt eine Tüte Mehl an, da ist alles drin. Du machst noch ein bisschen Wasser äh, dazu, lässt es im Kneter äh, laufen und ja, hast deinen Brotsack fertig. Ja. Und äh, das ist natürlich äh, verhängnisvoll, weil geschmacklich setzt man sich nicht mehr ab. Und dann geht der Kunde weiterhin zum Discounter, weil da kriegt das für die Hälfte. Ja. Eigentlich bräuchte es schon die ganze Zeit so, dass wir hätten ein eigenes Messer gebraucht, also wir sind insgesamt äh, um die 25 Leute. Wir verkaufen einen Großteil unserer Ware äh, an Bioläden, äh, an äh, ja doch klei kleine Bioläden. Also wir haben bisher keinerlei äh, großen Ketten mit dabei, weil wir eigentlich gesagt haben, wir wollen uns ein bisschen absetzen und auch den kleinen Bioläden die Chance geben sich noch mal mit einer anderen mit einem anderen Brot zu präsentieren als was dann eben auch schon 50 andere große Läden haben und so äh, hat letztendlich glaube ich auch mit die Biobewegung, Bewegung ähm, das ist, ich glaube in Berlin sind es 15 20 Bio Bäckereien mittlerweile ähm, die diese Handwerkskunst ähm, Klar, auch ein bisschen in diesem hochpreisigeren Sektor, weil Bio ist teurer, ja, weil die Erträge sind andere. Ähm, äh, ich glaube, denen ist es auch zuzuschreiben, dass die äh, Backkunst heute wieder auflebt. Dass man wieder zurück zu diesem, was Natursauerteig ist, was Teigruhe ist, was Slow Baking ist, gibt dem ganzen Zeit. Ja, äh, dass man dahin wieder zurückgekommen ist, um gutes Brot herzustellen. Und ich glaube, der Geschmack der Leute wird sich Langsam auch wieder zum Guten wenden. Oder ich stelle es auch fest, er hat sich schon zum Guten gewendet. Wir sprechen zwar nur von diesen 10, 12 Prozent, aber wir werden die anderen auch noch kriegen. Ich glaub, dann